Wurde oh, die Manie der alten Knaben zur Gewohnheit, mir mein Allein zu aufzuhellen, so mit Stellen aus diesem Koral, denke ich an Fernande, ist er mir imstande, denke ich an Annabelle, steht ihr mir schnell, denke ich an die Frieda, Mon Dieu steht er schon wieder, doch denke ich an Odil, geht leider nicht mehr viel, die Latte steht Papa nicht auf Romando.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 sich die Langeweile aus, dem Alltag zu vertreiben. Poliert der Leuchtturmwärter seinen Lampe und jodelt hinaus. Denke ich an Fernande, ist er mir imstande? Denke ich an Annabelle, steht er mir schnell. Denke ich an die Frieda, mon Dieu steht er schon wieder. Doch denke ich an Odile, geht leider nicht mehr viel. Die Land steht Papa nicht auf Kommando.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 Nicht zum Ehrenmal marschiert, die Treue zu bekunden. Hab unter Tränen nicht den unbekannten Soldaten gehört. Denke ich an Verbrannte, ist er mir imstande? Denke ich an Annabelle, steht ihr mir schnell? Denke ich an die Frieder von Kürchen ist schon wieder. Doch denke ich an Odil, geht leider nicht mehr viel. Die Land steht Papa nicht auf kommand